Also platonische Körper heißen sie, weil sie Platon schon beschrieben hat. Das heißt, sie sind 2500, 2300 Jahre schon bekannt. Aber es gibt auch Hinweise drauf, äh, ein Museum, wo sie ungefähr 10.000 Jahre alt sind. Äh, nicht alle, aber ein paar. Äh, es sind die Grundformen oder die Grundstrukturen des Raumes. Und es sind genau fünf Stück. Ich habe vorhin über die äh, Zahlen gesprochen und über äh, Parkettierung, also die Flächendeckung. Ich kann mit dem Dreieck was machen, ich kann mit dem Quadrat was machen, mit dem Fünfeck kann ich nichts machen, äh, mit dem Sechseck kann ich was machen. Und dann hast du nach der Acht gefragt. Ähm, Sieben hatten wir schon gesagt, geht gar nicht. Äh, mit der Acht äh, geht, aber dann muss ich ein bisschen tricksen. Also äh, mit der 8 alleine kann ich keine Fläche ausfüllen, weil die zu groß ist, da muss ich immer Quadrate einsetzen. Und das gleiche Spiel kann man mit dem Raum machen. Also welche, welche gleichen Flächen kann ich nehmen, um sie in den Raum zu bringen? Wenn du, nehmen wir an, du baust einen Faschingshut oder einen Kegel, dann schneidest du einen Kreis aus und schneidest so einen Keil rein und dann klebst du das zusammen und dann entsteht ein Trichter. Das nennen wir einfach mal Raumecke. Jetzt gucken wir, welche geometrischen Strukturen brauche ich, um eine Raumecke zu machen. Ein Zweieck gibt es nicht, aber es gibt ein Dreieck. Zwei Dreiecke kann ich nur so zusammenklappen, ergibt keine Raumecke. Aber drei Dreiecke kann ich zusammenklappen und dann komme ich äh, zu einer Raumecke. Also drei gleichseitige Dreiecke ähm, kommen zusammen in dieser Spitze. Das ist der Tetraeder in der Endform. Also die ganzen Körper haben, bestehen immer aus Zahlwort und Eder heißt Fläche. Also Tetra heißt 4 und Eder Fläche. Das ist der Vierflächner. Und da kommen an jeder Ecke drei, äh, Tetra -E-, äh, drei Dreiecke in einer Spitze zusammen. Ich kann das auch probieren mit vier Dreiecken. Also wenn ich vier Dreiecke zusammenbringe, sieht das so aus. Dann komme ich bei der Pyramidenspitze raus. Es sind alles gleichseitige Dreiecke. Das sieht man am Winkel, der ist äh, wieder der gleiche. Aber äh, es sind halt vier, die hier zusammenkommen. Und das auf jeder Seite. Und dann komme ich beim Oktaeder an. Okta heißt 8 und Eder Fläche, also der äh, 8 Flächen. Vier hier oben, vier hier unten macht 8. Äh, und ähm, wir können auch fünf Dreiecke zusammenbringen. Dann kommen wir bei dem hier raus, der heißt Ikosaeder. Und Ikosa heißt 20-Flechner, also oder 20, Ikosaeder ist dann der 20-Flechner. Es kommen fünf Dreiecke in einer Spitze zusammen. Und das auf jeder Seite. Sechs gleichseitige Dreiecke ergeben aber ein Sechseck. Da ist keine Lücke mehr, also da, da schließt sich die Fläche sozusagen. Und es gibt keine Lücke mehr, ich kann es nicht in den Raum rausbringen. Deswegen gibt es mit Dreiecken, mit gleichzeitigen Dreiecken, nur diese drei Körper, die möglich sind. 3 4 und 5 6 ist dann vorbei. Das nächste wäre das Quadrat, mit dem ich spielen kann. Und da kann ich äh, drei Quadrate hinlegen, eins hier, eins hier und eins hier. Das ist so L-förmig sozusagen. Und das äh, vierte Quadrat ist die Lücke. Und das kann ich zusammenklappen und dann komme ich in den Raum hinaus. Wenn ich dann diesen Körper nehme, das ist genau die Raumecke, da kommen drei Quadrate zusammen im Würfel. Wir sagen Würfel, weil die meisten ihn kennen, aber in unserer Bezeichnungsreihe wäre es die, der Hexaeder, der Sechsflächler. Ja, das ist der Würfel. Aber vier Quadrate ergeben ein großes Quadrat. Da ist keine Lücke mehr übrig, das kann ich nicht in den Raum hinausfalten. Ja, das funktioniert nicht. Also, das ist der, der Sechsfläche, der einzige, der möglich ist. Und dann haben wir noch das Fünfeck. Das Fünfeck ähm, hatte ich gesagt, in der Fläche geht gar nicht. Also, ähm, wenn du drei Fünfecke hinlegst, bleibt eine kleine Lücke übrig. Die kannst du nicht füllen, da gibt es kein, kein Dreieck, passt hinein, kein Quadrat oder so passt nicht hinein. Aber bei sowas funktioniert das? Ja, nicht. du kannst diese Lücke nehmen, zusammenkleben und dann kommst du in den Raum. Und hier hast du dann drei Fünfecke, die zusammenkommen. Aha. Das ist ein ganz kleiner Fehler sozusagen, der da entsteht. Ähm, der Winkel ist 108 Grad. Mal drei sind also 324 Grad. Und dann bleibt etwas übrig ähm, zu den 360. Und ähm, diesen Winkel, diese, diesen Rest kannst du nehmen, um, um das zusammenzukleben und kommst dann bei den Körper raus. Also es ist auch faszinierend. Äh, die Zahl hat irgendeine Eigenschaft und plötzlich formt die im Raum einen Körper. Mhm. Mhm. Und das, ist der, das nennt sich Dodekaeder eder der zwölf Flächen. Ähm, ist eine interessante Kombination, weil die Zwölf und die Fünf eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber Zwölf-Fünfecke ergeben also diesen Körper. Und ähm, das ist aber auch, das sind dann die einzigen, die möglich sind von den platonischen Körpern. Das Sechseck äh, schließt die Fläche. Achteck müssen wir schon tricksen und und und. Es geht nicht weiter. Man sagt in der Mathematik, die, die platonischen Körper haben ähm, drei Eigenschaften. Sie bestehen aus einer haben eine Kantenlänge, haben einen Winkel und haben eine Fläche. Also ich kann einen Körper bauen zum Beispiel aus einem Parallelogramm, äh, so, so in Diamantform. So. Daraus kann ich einen Körper bauen, aber das ist ähm, da habe ich halt einen, einen stumpfen Winkel und einen spitzen Winkel. Da wäre die Regel nicht erfüllt. Und da kommen ganz komische Körper raus. Es müssen alle drei Regeln erfüllt sein. Gleiche Kantenlänge, gleicher Winkel und gleiche Fläche. Und dann kommen nur diese fünf Körper raus. Und dann fängt es an, ähm, ja, interessant zu werden. Ähm, die, die sind jetzt ja mathematisch erstmal logisch, aber die haben auch Verwandtschaftsbeziehungen untereinander. Die. Ähm, sind polar zueinander. Ich erkläre jetzt nicht alles, das ist recht, ja, recht ja. komplex, aber vielleicht zwei Sachen, die, die ganz interessant sind. Wir haben über den goldenen Schnitt gesprochen und ich hatte gesagt, der, die Zahl hat was mit dem goldenen Schnitt zu tun. Wenn du den Körper anschaust, siehst du diese Kante und diese Kante, also die, diese zwei, und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten eine Verbindungslinie hier zwischen den beiden Punkten, also die meine Finger sozusagen verbindet zu einem Rechteck, das ist ein goldenes Rechteck. Da ist der Abstand von oben nach unten, ist die kurze Strecke, und von links nach rechts das ist, ist die, die lange Strecke. Strecke. Die lange ist immer so. Ja. Ähm, man kann auch hier den den Circle mal anwenden. Also ich hoffe, er gibt das her. Ähm, das ist die kurze Strecke. Siehst du das? Ja, genau. Und meinetwegen hier, hier ist dann die lange Strecke. Ja, funktioniert ja. Genau. ja. Ja, passt perfekt. Passt perfekt. Und, ähm, dieser, dieser Körper hat auch wieder was mit dem Würfel zu tun. Also ich habe dir das an dem goldenen Rechteck gezeigt mit den beiden Kanten. Dann siehst du eine Kante hier und eine Kante hier. Und der, der ließe sich also in einen Würfel hineinschieben. Auch wenn du sagst, der, die Zahl 5 hat da eigentlich nichts mit dem Quadrat oder dem Würfel zu tun, der hat was mit dem Würfel zu tun. Das gleiche mit dem Dodekaeder. Ganz, ganz kurz noch zum Schluss, ähm, wenn ich die Eckpunkte nehme, dann siehst du auch, dass es ein Quadrat ist. Mhm. Dann ja, kippt man es rum, haben wir noch ein ja, Quadrat. Ja, ja, ja. Und dann kann man sehen, wie hier drin ein Würfel drin steckt. Ja. Und außen aber auch, weil wir dann die Kante haben und so weiter. Ja, ja. Also die, die haben spannend mal ein weites Feld auch in der Geometrie. Ja, das, das war schon ähm, bei, bei Platon. Äh, in der alten Philosophie äh, hat man. In Feuer, Erde, Wasser, Luft gerechnet und Äther oder Kosmos, die, die Lebensenergie. Ähm, auch in unserer Sprache die, die Quintessenz ist die Quinta Essentia, die fünfte Essenz, das ist immer das, das Verbindende oder die Lebensenergie. Ja, deswegen sind es fünf, also es gibt fünf Körper und wir haben die fünf Elemente. Was liegt näher, als zu gucken, ob die sich verbinden? Und da ist es halt so, dass die Körper eben in sich eigene Eigenschaften haben und wirklich zu den Elementen passen. Von all denen hier ist das der Körper mit den spitzesten Ecken. Und das, der, der strahlt so ein bisschen aus und ähm, ist also vielleicht am nächsten am Feuer. Ja, deswegen habe ich ihn auch aus, äh, in Rot gebaut. Er wird immer gesagt, dass der dem Feuerelement entspricht. Das Lagerfeuer, aber auch die Spitze der Flammen und die Schärfe, die Strahlkraft und so weiter. Das ist das Feuerelement. Und ähm, der Würfel, der steht und das ist Erde, stabil, aufrecht und so und ähm, dieser Körper, der Oktaeder, wenn ich den so halte oder hinlege, manchmal, wenn man den dreht, sieht man, dass sieht da so aus wie eine Boje, die gestrandet ist, ja, der, der, der liegt nicht, also der, das gefällt ihm nicht. Das ist seine Lage. Der möchte eigentlich aufrecht sein. Ja, ich könnte den jetzt hier so reinsetzen. Dann, da ist er harmonischer, als wenn er so liegt. Da gibt es Punkte, irgendwie stimmt es nicht. Das ist das Luftelement. Also für die Raumrichtungen, der, der schwebt frei im Raum, könnte man sagen. Das ist sein Element, wo er hingehört. Und der Icosaeder, blau, sieht man schon, ist Wasserelement. Er ist sehr nah an der Kugelform. Der Dodekaeder ist noch, noch näher dran. Das ist der, der am besten an der Kugelform ist. Aber er hat also die, die Kugelform nahe dran, wie der Wassertropfen oder die Kristallstruktur von der Schneeflocke. Es gibt eine Ansicht, wo er sechseckig ist, sozusagen. Also der wird immer dem Wasserelement zugeordnet. Mhm. Wenn du ihn anschaust. Da siehst du es vielleicht so ein bisschen. Sonst sieht man sechseckig. Ja. Und ähm, das ist dann äh, eben die fünfte Essenz, das die, die Lebensenergie oder der Kosmos, Äther. Wir haben einmal die Zahl 5, ähm, Blumen, Pflanzen, der Mensch, der goldene Schnitt ist alles drin und die zwölf als tragendes Element außen herum, die zwölf Tierkreiszeichen, die zwölf Monate, die zwölf Apostel und, und zwölf Stunden und so weiter. Das kombiniert sich alles und das steht dann außen herum, um dem ganzen Kanon sozusagen eine, eine abgeschlossene Form zu geben. Und das sind die, die Elemente die diesen Körpern zugeordnet sind. Und jetzt könnte man in die ähm, Kristallographie zum Beispiel reingehen. Also äh, die, die meisten Kristalle bauen auf auf einer ähm, Würfelstruktur oder Abwandlungen davon. Also ich habe Kristalle, die sind würfelförmig oder oktaederförmig oder tetraederförmig oder so. Bei denen wird es ein bisschen schwierig. Die findet man nicht so leicht in der Kristallwelt. Da gibt es, ähm, sagen wir, Abwandlungen, aber... Ähm, sogenannte quasi oder der Pyrit versucht das manchmal, aber der schafft das nicht perfekt. Das hängt wieder mit der Flächendeckung zusammen. Also dieses Flächendeckungsproblem ist äh, das gleiche Problem, wie kann ich die Atome anordnen. Also als Kugeln oder Kullern gedacht sozusagen, ähm, mit dem Fünfeck kriegst du keine Fläche hin. Und deswegen können sich die Atome jetzt kugelförmig gedacht auch ganz schwer anordnen in Form in einer fünfeckigen Struktur. Und deswegen findet man die nicht in der Kristallwelt. Aber zum Beispiel ähm, Radiolarien oder bestimmte Viren, die sind icosaeda-förmig gebaut. Da findet man das wieder. Also der, der Formenreichtum der Natur ist sehr, sehr weit und aber immer wieder auf die Geometrie zurückgeht.